Hallo, ich bin der Agasch und das ist mein Mitstift Nico. Wir machen beide Lehre als Kunststofftechnologe da in der Firma Flex in Heglige Wir haben den Auftrag bekommen, das fehlerhafte Teil zu optimieren. Komm mit, wir zeigen dir, wie wir das machen. Zuerst haben wir Silo mit dem Granulat, wo wir nachher brauchen zum Teilspritzen. Zu das Werkzeug wir jetzt vorbereiten, damit wir es nachher auf der Maschine aufspannen. Können. Hier im Standort Flex das sind ungefähr 350 Mitarbeiter und 18 Lernende. So, im Rheinraum haben wir einen speziellen Anzug an gegen Partikel. Noch können wir den Roboter programmieren, dass er Teile aufs Förderband legen. Also, ich finde es gut, dass man sich mit den Lehrlingen und auch mit den Mitarbeitern gut versteht. Und wenn man auch etwas nicht weiß, dass sie uns weiterhelfen und dass wir jedes Jahr einen Lehrlingsausflug machen. Mit Hilfe einer Waage, finden wir den Segelpunkt heraus. Wenn das Teilgewicht nicht mehr zunimmt, haben wir den Segelpunkt erreicht. Für den Beruf Kunststofftechnologe musst du gerne an der Maschine arbeiten und mit der Hand und du musst Interesse an Mathematik, Chemie, Physik haben. Nach der optischen Kontrolle bringen wir Teile in die Messtechnik und anschliessend gehen sie in die Montage. Die Benefits der Flex sind dass sie 50% der Schulbücher zahlt und auch 50% wenn man einen Sprachaufenthalt macht und dass wir 200 Franken für einen Laptop gut haben. Jetzt hast du gesehen, wie wir fehlerhafte Teile korrigiert haben. Wenn du Interesse hast, bewirb dich hier bei der Flex.